Gute Partner, böser Partner scheint mir das Schema, auf dem die meisten Beziehungstipps basieren, die ich in den Medien sehe. Jeder Leser wird sich natürlich in der guten Gruppe wiederfinden und automatisch seinen Partner in die böse Gruppe einordnen. Gegen einen bösen Partner muss man sich verständlicherweise wehren. Nun ist es leider so, dass die Verteidigung des einen automatisch dazu führt, dass der, gegen den man sich verteidigt, es einen Angriff gegen seine Person erlebt. Ich kann nicht erkennen, wie das zu einer geglückten, friedlichen Beziehung führen soll. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?